Ja hallo, hier ist mal wieder Michael Fred, Notstift. Und mit einem Thema, das vielleicht nicht jedem gefällt. Wenn ich die Zeitung aufschlage, jeden zweiten Tag steht was drüber über Fachkräftemangel. Was sind denn die Ursachen dafür? Zum einen war vielleicht unsere Bildungspolitik nicht ganz so optimal und wir haben zu viel Wert gelegt, dass die Kinder alle zur Uni gehen. Das ist aber auch oft die Verantwortung von uns, den Älteren, weil wir das so wollten. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, der kaum besprochen wird. Gallup stellt seit ich weiß nicht, 15 Jahren immer wieder fest, dass die Anzahl der Menschen, die wirklich engagiert und überzeugt für ein Unternehmen arbeiten, bei wie viel Prozent liegt? Zwischen 12 und 15 also das ist ein verschwindend kleiner teil und das ist die ursache sehr oft bei uns ist heute führung noch wie vor 20 30 jahren führung funktioniert so heute nicht mehr die jungen menschen wollen anders geführt werden oder wir alle wollen anders geführt werden ich habe führung im eigenen leibe erfahren positiv aber auch negativ und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie als Führungskraft sich um Ihre Menschen wirklich kümmern, die Ihnen wichtig ist, wenn Sie sich darüber informieren, wie es Ihnen privat geht, wie es in der Familie geht und wirklich auch bereit sind, den Menschen zuzuhören, Ihnen zu helfen, Sie zu fördern, weiterzubilden, dann haben Sie auch kein Problem, gute Leute zu bekommen und vor allen Dingen zu halten, denn das spricht sich herum. Der Führungsstil mit Per Order, dem Mufti, der geht nicht mehr. Zumindest mal bei 80, 90 Prozent der Menschen funktioniert das heute nicht. Deswegen ist die Wertschätzung für ihre Menschen so wichtig. Und eine Führungskraft, das ist meine Überzeugung, hat die vorrangige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Umfeld, in dem die Menschen arbeiten, so ist, dass sie die beste Leistung bringen können. Und das funktioniert. Ich weiß es. Ein Beispiel aus meiner Praxis. Ein Unternehmen, ca. 400 Mitarbeiter. Ich hatte alle 40 Führungskräfte bei mir im Training. Zwei Jahre später war die Fluktuationsquote von 5 auf 1 bis 2% heruntergefallen. Das heißt, viel weniger Menschen haben das Unternehmen verlassen. Fünf Jahre später hat der Umsatz verdoppelt. Das Unternehmen hatte dann über 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und war global besser aufgestellt. Und ich behaupte, das sind Konsequenzen, wenn sie dafür sorgen, dass die Menschen und die Führungskräfte lernen, wie wir wertschätzend führen. Und Unternehmen, die keine Probleme mit Fachkräften haben, denen es wirklich gut geht, das sind genau solche Unternehmen. Schauen Sie sich doch das mal genauer an. Also ich hoffe, Sie gehören zu der Gruppe von Menschen und Führungskräften Unternehmen, wo es gut läuft. Und auch die Menschen, die dort drin arbeiten. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann überlegen Sie sich, was Sie sich, was Sie tun können dafür. Und dafür bin ich Coach, um den Menschen, den Unternehmen und Organisationen den Weg aufzuzeigen, dass es allen besser geht, für mehr Lebensqualität. Dafür stehe ich. Ihr Michael Fred Notsturft.